Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Wir haben letztes Mal das Safe-Ending gespielt. Ich habe zwischendurch natürlich noch Mortal Kombat gespielt. Ich weiß nicht genau, wie ich hochladen. Mal schauen. Äh, wir haben jetzt, wie ihr seht, hier ziemlich viel freigeschaltet. Und damit haben wir hier den goldenen Schlüssel. Und diesen goldenen Schlüssel brauchen wir, mit, damit wir das True-Ending überhaupt erreichen können. Und ich sage mal so viel. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe keine Ahnung, was mich im True-Ending erwartet. Aber ich habe meine Vermutungen. Und... Ich bin immer noch der Meinung, dass das Ganze eine Endlosschlaufe ist, aus dem Grund raus, weil wir sind jetzt zum ersten Mal an ein Ending gekommen, das Safe Ending, oder das Zero Lost, und Zero sagte ganz klar, wir haben die falschen Entscheidungen getroffen, wir sind am falschen Ende angekommen, wir sollen nochmal durchgehen, und, naja, wir starten jetzt, wenn ihr hier rausgehen kurz, seht ihr, wir sind wieder im Schiff drin, ich skippe das Ganze aber, denn, Brauchen man nicht, who cares. Den roten Schlüssel brauchte ich, um halt das Zero Lost Ending zu erreichen hier. Und die weißen Schlüssel, die brauche ich jetzt für das True Ending. Und dieser gelbe Schlüssel hier macht dann irgendwas hier unten auf. Aber wir müssen hier durch. Das heißt, wir haben sogar noch neue Storylines hier drin heute. Denn ich werde nur kurz die zwei Storychecks hier bestehen. Und zwar haltet euch fest. Storycheck 1. Müssen wir das Buchzeichen von Santa bekommen. Wir gehen da direkt. Ich mache einfach die Rätselkurs. Wir wissen, es ist dieses Teil hier. Das habe ich beim ersten Mal schon ausgesehen, aussehen geklickt. Somit können wir uns die Lösung für das einte Rätsel schon sparen. Wir können da wieder raus. Ja, June, du bist cool, ich weiß. Wir brauchen hier das Feuer. Die Streichhölzer und ich glaube. Ja, natürlich, jetzt klatscht es mich wieder voll. Ja, mir geht es besser. Ja, ich mache mir Sorgen. Übrigens, Jumpy. Ja, okay. Ich gebe hier ein bisschen durch. Das ist nicht so interessant. Äh, ich werde einfach rausschneiden, wie ich es schon immer gemacht habe. Ich gebe ich das durch. Ihr seht, es geht nicht lange. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich bei ähm, Santa stehe mit dem Buchzeichen, damit ihr seht, halt wegen, dass ich das Buchzeichen mitnehme. Das ist Folge 14. Das heißt, ich schneide ab hier. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Das hat jetzt äh, drei Minuten gedauert, das ging voll. Ich bin eigentlich recht happy, wie schnell wir hier durchkommen. Tatsächlich. Pull den Scheiß auf, natürlich! Los! Ups, jetzt habe ich meinen ganzen Tisch verschoben. Geil. Also. Halb so will ich ziehe den nach vorne. Ja, Center klatscht, quatscht mich jetzt voll. Ja, natürlich ist kacke, ich weiß. Blumensprache, natürlich, das war ja was. Äh, er kriegt voll die Krise. Äh, natürlich nehmen wir es. Ich wüsste nicht, wieso ich es nicht nehmen soll. Juckt ja keinen eigentlich. Und somit haben wir diesen ersten Story Check bestanden. Die zwei müssen jetzt offen sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier hin skippe. Okay, ich habe die Infos schon mal gekriegt von ihr. Ich muss meinen Tisch kurz ein bisschen nach vorne ziehen. Brauche Abstand zur Wand hin. Ach, Adobe ist dann so mega leicht. Kein. Das sind einmal Nintendo-Spiele, den ich dachte, das ist schwer. Okay, wir sind in der Küche. Ähm, ich habe hier die Storage... Eigentlich brauche ich die storage jetzt dann gar nicht. Ich gehe mal weiter. Gut, gehen wir zur Tür Nummer 7. Die letzte Tür, die wir noch nicht hatten. Ja, wir müssen ihn opfern. Und wir gehen... Na natürlich, die ficken sich jetzt irgendwie an. Sie will doch Tür Nummer 7, 7 geht durch 7. Äh, die will Tür durch die Nummer 8. 7 geht durch 7. Äh, und jetzt fragt er mich, damit sie das Team machen können. Und ich habe noch Tür Nummer 7 nicht gemacht. Das seht ihr jetzt hier. Und deswegen würde ich da gerne hingehen. 7 ist es. Okay, dann heißt das June geht durch 8. Wieso? Natürlich, weil Nummer 7 und 6 nicht zusammen können. Ja, und die quatschen jetzt halt einfach, dass ähm, die sich so aufteilen müssen. Äh, und sie haben dieselben Dialoge, wie wenn wir sonst äh, gedreht hätten. Und wir kommen jetzt durch Tür Nummer 7. Clover ist auch noch gepisst. Okay, wir gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich Clover dabei habe jetzt. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht auf die Nummerkombination geachtet. Aber ja, da wir das Knife-Ending jetzt auch schon haben, ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ich finde diese Chart echt praktisch. Ich habe mir die auch ausgedrückt. Da wir das Knife-Ending schon haben, heißt es direkt, ich kann jetzt Tür 7 und danach durch Tür Nummer 1 dann, durch den Chartroom und Captain's Quarters, die wir ja schon kennen, mit Clover und Ace. Das heißt, ich habe die Info von äh, June bekommen, wegen diesem Eis. Das heißt, aber jetzt, sollte ich eigentlich... Also, seid ihr bereut? Okay, wir sind mit Clover und 7. das ist cool. muss ich noch mal kurz gucken, was sind das meine Storychecks, ich muss brauche ich nämlich ähm, Nummer 4 dann, die Info haben wir gekriegt und jetzt fragt uns dann Seven in diesem Ruh Raum hier drin ob wir über einen Eis 9 Bescheid wissen Okay. Okay, gehen wir Und um, das ist dann der letzte Story-Jack, den wir haben. Es ist offen. Tun wir es! euch! June! Jumpy! Was soll du machst du da, Das war wahrscheinlich gerennen. Oder hat er sich gepackt und reingezogen? <lacht> hat mich gepackt und reingezogen? Ich guck kurz. Ja. Seven hat mich gepackt. Nur 81 Sekunden übrig. Keine Zeit um zu, äh, zu verschwenden, die Le Leute. Wir müssen uns bewegen. Cool. Da ist das Dead. Hey, guck mal da drüben an Türe. Ich sehe das Dead. Sie hat eigentlich auch eine angenehme Stimme, aber ich habe kein Stimmenrepertoire mehr übrig. <lacht> Tut mir leid. Es hat aufgehört. Das ist das zweite Mal, dass wir hier durch, durch diese nummerierten Türen sind, aber an, im Dialog kennen wir ja ich glaube, er f*** an. <lacht> Deshalb meinte, man gewöhnt sich wohl nicht dran. Ich hätte gedacht, ein Typ deiner Größe hätte äh, größere Eier als das. Was? Was hast du schon gesagt? Komm schon, sag's nochmal. Ich warne dich. Du hast keine... Du kleiner, Willst du sterben? Probier's ruhig. Du kleiner Balk. Okay. Hey, hey, Leute, beruhigt euch. Das ist keine Zeit für sowas. Es wird uns nicht helfen. Hm. Mann. Wartet hier für eine Minute, okay? Ich werde mal schauen, ob da andere Türen sind. Ich weiß, Clover ist durchgedreht. Clover hat uns mehrfach umgebracht wahrscheinlich. Nein, hat sie nicht. Dank Clover haben wir nur das X-Ending bekommen. Das Submarine-Ending ist sie tot. Beim Knife-Ending ist sie tot. Fuck. Und beim Safe-Ending ist sie tot, aber wir haben ihre Leiche wieder gefunden. Tada. Wir sind durch diese Tür reingekommen und natürlich ist sie verschlossen. Es gibt einen kurzen Gang auf der linken Seite. Und eine Eisenwand. Eine Eisenwand, ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Aber wir wissen ja zum Beispiel, dass, Seven gar nicht Sna äh, dass Snake gar nicht tot ist. Das haben wir durch Safe Ending erfahren. Ähm, dass Clover stirbt und Snake dann nicht. Dass, man, dass sie durchdreht, weil sie dachte, er ist tot. Und da krabbelt eine Spinne meinen Vorhang runter. Auch schön. Na, ja, auf jeden Fall. Ace ist ein Arschloch, wissen wir jetzt, was mich mega aufregt, weil Ace cool war. Seven ist dafür im Kopf, das finde ich voll nice. Äh, die Tür ist die einzige Option, die wir haben, richtig. Aber wir machen mal weiter, mal gucken, was passiert. Ja, sieht so aus. Hey, irgendwas steht auf der Tür. Auf dieser Eisenplatte. Es sagt Operationsraum. Wenn das Ding die Wahrheit sagt, dann müsste da könnten da Körperteile drin sein. Hm, dann wird das wahrscheinlich nicht angenehm sein. Hm, bringt nichts, hier rumzustehen. Wir müssen genauso gut äh, können genauso gut reingehen und schauen, was uns da drin erwartet. Ist halt einfach so, weil wir können nichts machen. Wir können nur hier rumstehen oder reingehen. Oh, was stimmt nicht? Nee, nein, ist nichts. Gib mir einfach. Hä? Was zur Hölle ist das? Wieso schauen wir nicht mal? Hey, Clover. Oh. Was? Clover? Hey, was stimmt nicht? Ist nur eine Puppe. Was zur Hölle ist das? Ist das eine, eine Leiche? Wir sollen vielleicht mal genauer hinsehen. Ja, wahrscheinlich. Das ist. was zur Hölle? Das ist einfach eine große Puppe oder so. Eine Puppe? Puh, das recht, jetzt nur eine Puppe. Mann, das hat mich echt erschreckt. Hm, naja, es wäre schon komisch, wenn du wirklich Nüsse hättest. Bälle funktionieren... Ja, Bälle, genau. Doch. Sei still! Hör auf! Äh, ich wage es ja nicht, mich anzustressen, Fetti. Ey, was soll das? Willst du ein Stück von mir, kleines kleines Würstchen? Ja, bring es schon Komm schon her, du Wal! Ey, Leute, nicht schon wieder, okay? Hört endlich auf. Hm. Yes. Wie auch immer. Äh, es sieht aus, als hätten die zwei. Es looks like he's got something, dude. Achso, es sieht aus, als hätte er etwas, das ihr zwei vielleicht ein bisschen mehr brauchen können. Ich meine, er hat ein Herz. Hä? Du meinst das? Alles ah, auf seiner auf seine Brust? Ja, genau. Wieso sollte dein Herz in einer Puppe sein? Ich weiß, ich denke nicht, dass es einfach eine Puppe ist. Du denkst, vielleicht ist es eine medizinische Puppe oder so? Aus also einer medizinischen, ja Puppe. Vielleicht ist es mehr, vielleicht hat es mehr persönliche Gebräuche. Wie auch immer. Wie, wieso sollen wir uns nicht mal rumschauen? Gehen wir. Okay. Klar. Nein, nein Seven. Sorry, nein. Einfach nicht. Tut mir leid, aber nö. Bitte nicht. okay. Ich muss mal gucken, dass ich Kopfhörer finde mit einem längeren Kabel. Ich habe welche, aber die haben kein wirklich langes Kabel. Und dann könnte ich den Fernseher anstecken und dann hätte ich auch so. Das ist ganz viel Operationszeug. Das sind ein paar Skalpelle, ein paar. Äh, ...diesen Messer da. Äh, diese Scheren, die ich so was aufmachen können. Geburtstag heißen die, glaube ich. Habe ich, hab ich letztes Mal, glaube ich, gegoogelt. Und ein paar Schrauben. Das Syringe sind Spritzen. Syringe sind Spritzen. Äh, alles davon ist zu rostig, um es zu brauchen. Hey, das ist ein Skalpell, das sieht auch neu aus. So ein Zufall, genau das da. Genau das da, danke schön. Es hat Blut drauf. Eine medizinische Puppe, mit die in der Organe zeigt. Äh, eklig. Hey Junpei. Da ist Schnitten, sie hat in der Brust drin. Ja, stimmt. Da ist irgendwas drin. Vielleicht können wir es rausnehmen. Verdammt. Scheiß Ding geht nicht auf. Es steckt fest. Hm, mm. sieht ja aus, als könntest du keine Gewalt darauf anwenden. Wir müssen irgendwas Kleines haben, das in das kleine Loch passt. Ein Skalpell. Äh, ein internes Organ, ganz genau eine Lunge. Ja, man kann die Organe sehen. Wenn wir irgendwas in den Spalt stecken können, können wir es raushauen. Wir haben einen scheiß Kalbel. was willst du sonst haben? Dann eben nicht. Hey, ich frag mich, was das Ding ist. Es sagt KG a Kilogramm wahrscheinlich. Denkst du, vielleicht ist es eine Waage? Hä? Da ist irgendwas, irgendein Schalter drauf oder irgendeine Klappe. Wieso probierst du es nicht mehr aufzumachen? Geht nicht, das ist kein, äh, kein Hebel. Ich komme nicht mit meinen Nägeln drunter vor allem. Sieht aus wie eine Klappe vorne, wir gucken nochmal die Puppe an. Diese Puppe sind, ist echt creepy, weißt du? Hm, es sagt da etwas. John. Denkst du, das ist der Name der Puppe? Vielleicht. Das Ding ist unheimlich. Ich frage mich, wieso es auf dem Bett liegt. Kann ich es genau anschauen. Eine unheimliche medizinische Puppe ist auf dem Bett. Anscheinend ist der Name John. Da ist nochmal. Ein Operationstisch. Äh, denkst du, diese alten... O denkst du, alte Operationstische haben so ausgesehen? Ich habe keine Idee. Kein Plan. Gut, dann haben wir den Raum auch gecheckt. Da hinten ist noch was. Ein weißes Laken, das wir nicht heben können. Gucken wir es so mal an. Die brauchen das für die Operation, oder? Schauen wir mal. Äh, Spritzen, Becher. Das ist das eine Syringe, eine Spritze? Doch, Syringe-Spritze ja, immer noch. Ich bin noch nicht sicher gewesen. Eine Schale. Irgend so ein scherenartiges Ding. Können wir das brauchen? Wenn sie die Schere so rausheben, dann muss es die Schere sein, die wir mitnehmen können. Einen Kocher-Forceps. Ist das vielleicht eine Knochenschere? Ich weiß. Ein Ofen. Was ist das für ein Ding? Das hat diese kleinen Eisenbeine. Vielleicht ist es ein Heizofen. Da ist nichts drin. Nichts drin, okay. Vielleicht müssen wir das erhitzen. Das sieht aus wie ein Stück. Körper wollte ich gerade sagen. Gut. Äh, vielleicht musst du sowas äh, wie das Ding da erhitzen, um die Bakterien zu töten. Da gibt es einen Kochteil da drüben. Das ist nichts. Das ist nichts auf den Schaltern oder in den Schubladen. Nichts drin. Ja, genau, um die Werkzeuge zu sterilisieren. Ein paar Medizinsdinger, man kann sie nicht genau unterscheiden. Noch mehr drauf, die sehen alle aus wie Medizin. Die haben Lab äh, Labels drauf, also Etiketten. Aber es sind große medizinische Worte, die ich nicht verstehe. Können wir da unten rein? Die Schubladen sind leer. Ja, nichts drin. Okay, dieses Design. Da können wir noch um die Ecke. Von da kamen wir. Jumpy, wo gehst du hin? Das ist die, Tor die Tür, von der wir rauskommen. Das Einzige, was da draußen ist, ist die nummerierte Tür. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der. dass ich dir nicht sagen muss, dass die nummerierte Tür eine Einwegstraße ist. Also, sagst du. da gibt es keinen Sinn zurückzugehen, oder? Und sie nicken, na toll. Sieht aus, es wäre verschlossen. Sieht aus, als brauchen wir einen Schlüssel dafür. Und ich vermute, brauchen wir brauchen einen Schlüssel. Dann können wir noch hier raum. Es ist verschlossen. Wir können den Schlüssel vielleicht finden, wenn wir uns rumschauen. Äh, gucken wir noch mehr. Ich glaube, hier habe ich jetzt alles angeschaut. Das ist nur das. Den vorn kriege ich so nicht hin. Da war ich. Ein Tisch mit äh, Werkzeuge. die alles verrostet. John liegt da nur. Kann ich da mit dem Skalpell vielleicht da unten rumfummeln? Nee, kann ich nicht. Kann ich da? Ja, natürlich. Ein Fake-Organ. Okay. John, guck mal hier. Ich habe da alles für dich. Er hätte hier sein können. Ähm da war das, die Fake-Chest drauf. Die brauche ich da nicht schon wieder. Ja, ein, ein Holztrenner. nichts Spezielles. Die Brust einer medizinischen Puppe. Ein Organ fehlt. Aber nicht, dass... Ein Organismus, also das ist, weil wir das haben. Kann ich es wieder einsetzen? Nein, natürlich nicht. John liegt nur in der Gegend rum, das ist echt nutzlos. Haben wir da oben noch was? Nö. So, und jetzt bin ich langsam überfragt. Da ist nichts mehr. Ah, oh, oh, oh jetzt. Okay, ich hab's gecheckt. Ich kann das nur nicht aufmachen, weil ich nicht daneben stand, sondern am anderen Ende des Raumes. Das muss man auch natürlich zuerst wissen. Das Bett sieht nicht sehr bequem aus. Eine alt, ein altes, hartes Bett. Ich quatsch mal die an. Noch eine Medizinpuppe? Äh, vom Aussehen her ist es eine Frau. Sie hat einen Namen. Lucy. Armes Ding. Sieht aus, als Miss Lucy hat nur noch einen Kopf und den Arm übrig. Vielleicht müssen wir sie zusammensetzen. Mach bitte nicht alles. Lucys Kopf und ein linker Arm liegen auf dem Bett. Vielleicht passiert was, wenn wir alles zusammensetzen. Dann legt die Brust ein, du Backfisch. Da ist irgendein Gerät an das Bett angeschlossen. Es sagt KG auf dem Panel. Ist das wieder in der Waage. Und ja, Backfisch ist ein geiles Wort, um Leute zu beleidigen. Finde ich. Schneiden wir Lucy auf, bitte. Ich habe eine Brust für Lucy. Lucy braucht Brüste. Okay, wir müssen das jetzt mal abdecken. Okay. Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm. ähm. Wir haben Lunge. Wir haben eine Lunge für sie. Ja, natürlich. Okay, ich muss zugeben, dieser Raum ist echt schwer. Oder ich übersehe wieder mal was. Meistens war es wirklich so, dass ich einfach etwas übersehen habe und deswegen... Achso, das ist einfach ein Loop. Äh, deswegen ging dann irgendwas nicht. Da kann ich vielleicht die Schalter noch anschauen. Nein, ich weiß... Das der falsche Raum. Ah, kann ich da noch mal hin? Da gibt es uns auch nicht. Wie ist der abgeschlossen? Ohne Schlüssel komme ich da nicht raus. Da können wir nichts mehr nehmen. Der Tisch ist fertig. Der Tisch da hinten ist auch fertig. Ofen. Da ist nichts drin. Okay. Unterm Ofen kann ich hin. Die Pipes. Da fehlt nicht ein Rohr raus. Bringt nichts. Ja, hallo Lucy. Ich habe immer noch eine Brust für dich. Ähm, nicht. ähm okay, okay. Äh, kann ich da oben nochmal gucken? Ganz viel Medizin. Ich frage mich, ob das einer davon laxativ ist, das Abführmittel. Ja, klingt ziemlich eklig, aber... Ziemlich sicher, jeder von uns hatte die gleiche Idee. Wenn wir die ein paar Abführmittel hätten, könnten wir vielleicht die Bomben rauskacken, die Zero uns reingesteckt hat. Leider, verdammt. Ich weiß nicht, welche Medizin hier was macht. Ja, können wir sie dazu nehmen? Nö. Weil da oben hat es Bücher. Ich dachte, vielleicht ist das noch was. Und sonst... Die Schubladen sind leer. Da können wir nichts unterscheiden. Warte mal, ich habe doch... ein Skalpell. Sk Kann ich das als Schlüsselersatz nutzen? Das wäre auch ziemlich dämlich gewesen, das ging ehrlich gesagt. Aber man kann ja hoffen. Ich kann da auch nicht aufschneiden. Hallo John. Komme ich denn nicht an John ran? Nein, komme ich nicht. Kann ich da das Ding aufmachen? Nicht mit der falschen Brust, mit dem falschen Organ. Nein. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir Lucy zusammenschrauben müssen, aber... Ich sehe ja sonst keine Organe, die wir... Also keine Körperteile, die wir mitnehmen können von irgendwo. Habe ich irgendwas übersehen? Boah, ist das eklig. Das ist die, die Brust. Es ist eine Frauenbrust. Das Herz fehlt, aber es ist ziemlich heiß. Was was denn? Äh, wenn sowas sich antern, Seven, bist du ein echter Creep. Gut, dann checken wir mal das nochmal ab. Also wir haben das Organ... Warte mal, warte mal. vielleicht können wir das Organ aufschneiden. Äh, also haben wir das Organ-Ding aus dem brust genommen. Es ist eine Lunge, kein Organ-Ding. Hm? Das Ding hier auf dem Rücken, es ist zu gummig. Wusste ich doch. Das ist ein falsches Organ, natürlich. Warte mal, wo, wo fasst es hin? Hey, es fühlt sich an, als wäre da was drin. Denkst du, vielleicht können wir es raufschneiden? Ist mir jetzt gerade eingefallen, als ich das angeguckt habe. Organschlüssel. Na ähm ja, gut. Cool, das ist offen. Da können wir doch Da kannst du einen Mantel hinhängen, ein paar Haken... Da ist eine Schublade mit einem menschlichen ein Stück Papier. Was ist das? Irgendeine medizinische Re K äh, Aufzeichnung? Würde ich gerne nehmen. Steht in den Files drin jetzt. Äh, medizinische Re Aufzeichnung im Vorbereitungsraum. Es hat eine Aufzeichnung für zwei Puppen. Na, männlich namens John, weiblich Lucy. Das Ding sagt, wie viel die... Or die Puppen insgesamt wiegen und was die einzelnen Teile von denen wiegen sollen. Ach so. Also müssen wir ein bisschen gucken, welches Teil wie schwer ist. Boah, jetzt hatte ich schon Angst, ich habe das falsche Mikrofon, weil es ist mir schon mal passiert. Äh, mein Hint ist einfach nur Info. Schick. Ich meine, es ist auch im Körperbein ja eigentlich, wie die Puppe aussieht, weil Lucy hat ein bisschen schmalere Beine. Da ist wahrscheinlich verschlossen. Ja, das sind was soll das nochmal verschlüsseln. Denkst du, ist der Ausgang? War das Merkur? Ich glaube. Vier verschiedene Lichter, jedes eine andere Farbe. Weiß, Rot, Blau und Violett. Vielleicht reagiert es auf irgendwas, wenn das leuchtet dann. Denken wir, ich, denke, ich habe einen. Ah, ein Messbecher. Der Lampe, die grün ist. Alles klar, grün. Okay, ich glaube, wir müssen Lösungen reinklatschen dann. Hm, geh nicht auf. Sieht aus, als wäre es verschlossen. Da ist eine rote Platte drauf. Denkst du, das heißt was? Verdammt, geh nicht auf. Natürlich verschlossen. Die blaue Platte hier ist ein bisschen verdächtig. Und violett. Wahrscheinlich gehen die dann auf, wenn das Licht richtig stimmt. Ein Abfluss der Doktor und die Krankenschwester haben wahrscheinlich hier an Hände gewaschen vor der Operation, nichts Verdächtiges. Kann ich das Wasser rein? Oh Mann, trotzdem. Dann hat es nicht mit dem Wasser zu tun. Ja cool, jetzt habe ich einen Fake Chest und kann nichts machen damit. Toll. Nehme ich denn das Glas wenigstens mit oder? Nö, gar nicht kann da auch nichts drücken. Da geht ein Lichtstrahl durch und, äh, und es trifft das Re Ding rechts. Das habe ich gecheckt. Ah, weißes Licht sollte das sein. Aber oben leuchtet es weiß auf. Ah ja, guck mal. Das weiße Licht oben leuchtet. Ja, aber die roten, blauen und violetten tun es noch nicht. Aber weiß leuchtet... Okay, da hat nichts damit zu tun, ist gedacht. Ah, wozu was, was machst du da? Willst du nicht raus? Aber ich bin müde. Ja, schön, Thomas. Ich gehe wieder raus. Ich bin überfordert. Ganz ehrlich, das ist ein echt schweres Rätsel. Also, entweder stelle ich mich gerade dumm an und finde die Lösung nicht, oder das ist ein, mal endlich ein schweres Rätsel. Ich kann auch die Platten nicht abnehmen, das ist das Problem. Ich dachte, vielleicht sind das so Lichtplatten, aber nicht mehr das. Da komme ich nur dahin, da komme ich nur dahin. Wir haben diesen Schlüssel. Kann ich dahin? Hm. Ah, da oben. Ich höre keinen. Nein, hör auf. Das da angucken. Was ist das? Ein Lichtschalter? Hm, geht nicht. Wir haben den Schlüssel noch, vielleicht ist der geiles auf! Okay, habe ich doch echt gehabt. Oh nein! Blaue Flüssigkeit. Da ist drin, irgendwas Blaues. Hellblau Alienblut. Hm. Wo zur Hölle kommt das denn vor? Was denkst du denn, Sam? Ich weiß nicht, irgendeine spezielle Badesäufe. Was für ein langweiliger Gerate? Äh, Rot? Da brauchen wir einen Code. Drei Nummern. E ist für Enter, C ist für Clear. Klar, nein, danke. Das ist eine Notiz auf dem Tisch. Eins ist Eisen, Salz ist zwei, Wasser ist drei. Carbondioxid, Ammoniak und Ethanol. Ethanol hatten wir schon. Was denkst du, ist das für ein Hinweis? Vielleicht brauchen, haben wir das mit der Box zu tun. Ich suche jetzt einen anderen... Hey, Junpei! Das ist der Dihydrogenmonoxid auf dem Ding. Wieso sagst du nicht einfach Wasser? Das Label sagt H2O natürlich. Was ist das? Sieht aus wie eine Dose mit Spray-Dings. Sagt CO2. Also ist diese Dose gefüllt mit Carbondioxid. Hm? Irgendwas riecht hier komisch. Kommt das von diesen Flaschen? Es sagt NH3. Na, das ist... Natürlich stinkt das. Das ist Ammoniak. Achso. Cool. Das Rätsel wird mich richtig abfacken. Woher weißt du, dass es Eisen ist? Das Label sagt Fe. Ferrum, meinte ich. Hey Junpei! Denkst du, das ist irgendwelche Schnecken auf diesem Schiff? Hm? Und wenn das sind, dann könnte ich... Könnte mir Salz draufklatschen. Äh, wo sie drauf zeigt. Das Label sagt NACL, also Salz. <lacht> Denkst du, Seven wird ein, äh, zusammenschrumpfen, wenn wir es drauf klatschen? Auf ihn streuen! Ich probiere das mit dem Klatschen ein bisschen loszuwerden. Hast du was gesagt? Mir fehlt noch eine Farbflasche, meinte ich. Wobei wir haben rot, blau und viol, kann ich schon. Okay, ich bin doof. Wir gehen zurück. Ich komme eh nicht, glaube ich, aufs Nummernrätsel. Dann gehen wir mal hier hin. Das heißt, wir machen das an. Dann meine rote Flüssigkeit rein. Hey, es wurde rot. Vergiss das. Äh, hast du das nicht gehört? Ich frage mich, ob. Ich mache das Rätsel direkt mal fertig. Ich hoffe, dann blau geht noch auf. Ich brauche rot. Danach brauche ich blau. Mach das Licht an. Es ist blau jetzt. Ich glaube, ich habe noch was gesagt. Natürlich hast du das. Linkes Bein. Denkst du ich be denkst du nicht, meine Beine sind dünner? Äh, Clover? Alles. Egal. Kann ich die jetzt kombinieren? Ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. Fuck. Okay, rot rein. Blau rein. Jawohl, Dankeschön. Ich muss jetzt zuerst die einzelnen machen. Ich check's, du hast die roten und die blauen Flüssigkeit kombiniert und hast jetzt violett gemacht. Super, gemacht. super gemacht, Junpei. Das, Blau, äh, das violette Licht kam an und ich habe es gehen. aufhören gehen. Ziemlich sicher, es ist offen. Der, das Schließfach mit dem violetten Platte drauf ist offen. Okay, dann schauen wir mal, was da passiert ist. Nein, eine Duki ist da jetzt nicht. Magen Ziemlich große Nase, das ist keine Nase, das ist ein Magen. Oh, ein Magen. Also ein Bauch. Stomach. Ich dachte, Magen. Egal. So, meine Dame. Wie ist sie nochmal? Lucy. Muss ich die jetzt kombinieren? Also wir haben... Ein Arm fehlt noch. Ein Arm fehlt noch. Aber wir haben dieses Rätsel da gelöst. Aber wir haben die wilde Fleiß Flüssigkeit noch. Das ist gut. Die kann ich nochmal reinlernen. Ja. Ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Ich glaube, das nächste, was wir lösen müssen, ist dieses Rätsel hier. H heißt Hot und O steht für... Orphans äh, Weisen. Also H2O muss aus zwei heißen Weisen bestehen. Seven, ist dein Kopf okay? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Das, die Wassermoleküle sind aus zwei Hydrogen und einem Oxygen. Muss ich da drauf? Ja. was? Da hat noch irgendwas mit dünnen Linien gesagt. Ich weiß nicht, ob es ein 4, 5, 6 ist, aber ich kenne die Reihenfolge nicht, dann... Äh, CO2, C ist für Carbon, Oxygen... Also ist Carbondioxid aus einem Carbon und zwei Oxygen. Was mir auch immer noch hilft... NH3 ist Nitrogen und Hydrogen. Also in anderen Worten, Ammoniak ist aus einem Nitrogen und drei Hydrogen. Also vier... Na ist Sodium, Cl ist Chloride. Das ist also Salz aus einem Sodium, einem Chlorid. <lacht> Eisen ist Fe und außer, weil es nur aus einem Atom besteht, ist es trotzdem ein Molekül. Haben wir da unten noch was? Die betonen das so, dass der 1 und 2 haben... Oh, gutes Zeug. Trinken wir was. Was laberst du? Ich meine, die Flasche da. Es sagt C2H5OH. Woher weiß der sowas? Das ist also Ethanol. Das stimmt. Es ist Ethylalkohol. Äh, ziemlich genau das, was Alkohol, also was das Gesäft draus besteht. Also willst du was trinken? Na, no, mach ich nicht. Steht vielleicht das drauf, aber da könnte alles drin sein. Ich weiß ja nicht. Da ist Ethanol drin. Ethanol hat ganz viel drin. 7. C ist Carbon, Hydrogen, Oxygen. Also, Ethanol besteht aus zwei Carbonatomen, sechs Hydrogen und einem Oxygen. Ah. Warte mal. Wa warte mal, warte mal. Eisen hat eins drin, Salz hat ja zwei, weil das aus eins und eins besteht. Wasser besteht aus H2O, das heißt ein H2O. Also muss ich jetzt Carbondioxid, Ammoniak und Ethanol finden und kombinieren. Jetzt muss ich Carbondioxid zu finden zuerst. Carbondio, danach Ammon und Ethanol. Da weiß ich sogar noch, wo steht. Also finden wir Carbondioxid, glaube ich, hier oben. Nein, das ist Wasser hier oben. Da ist Ethanol aus 2C6H1O, das heißt 9. Ich sage einfach mal 9. Ich meine, wir zählen ja drei einzelne Nummern danach. Dann ist Carbondioxid. Carbondioxid besteht aus 3. Die haben das einfach sehr gut verpackt mit diesem Gezähle. Und ich brauche Ammoniak. Ammoniak stand da oben. Ammoniak ist 1 und 3, also 4. Das heißt, mein Passwort ist 349 vielleicht. Boah, bin ich gut. Falscher rechte Arm. Und ein Herz. Jupp, das war jetzt mehr straightforward, als ich dachte. Aber ich hätte es von mir aus selber nicht gewusst. Und. Gut, haben wir es. Denkst du, wir sollen zurückgehen? Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Beste. Hm? Hey, Sam, was ist los? Oh, naja. Ist das eine Medizineflasche? Hab mich interessiert, guck mal. Ethylenediamine Tartrate. Ja, das ist ETT. Was macht das? Ist keine Medizin, das ist äh, ein industrieller gestärkter Detergent. Ja. Wieso sollten Sie sowas wie das hier haben? Vielleicht um Zeugs zu putzen. Was aufzuputzen. Also, ob ich das wüsste, trotzdem. Äh, sieht aus, als hätten sie mein Gehirn damit geputzt. Erinnerst du dich was? Yup. Ich erinnere an eine Story, also ich erinnere mich an eine Story wegen EDT. Vor etwa 50 Jahren, da war eine Fabrik irgendwo in Amerika. Die haben super alte EDT-Kristalle hergestellt. Ähm, die haben das gemacht, damit sie es in Industriereinigern Industrie klatschen können. Oh, wie ich dir vorhin gesagt habe, aber ein Jahr, nachdem die Fabrik hochging, passiert irgendwas komisches mit den Kristallen, die sie gebaut haben. Was für Moleküle starteten, starteten sich selbst an die EDT-Kristalle zu haften? Dann, Das hat dafür gesorgt, dass die irgendeine Mutation von den Originalkristallen erschaffen haben, die Hydrate. Äh, als das Kru Kristall sich in die Hydrate verwandelte, wurde es nutzlos als ein Reiniger. Die Fabrik musste einfach die Kristalle wegwerfen, als Hydrate, die waren nutzlos. Aber es hat dann nicht aufgehört. Nach diesem Tag startete genau dasselbe über, überall in allen EDT-Fabriken. Sogar solche, die nicht mal in der Nähe der ersten amerikanischen Fabrik waren. Sie haben die Kristalle auf dieselben Arten äh, hergestellt, mit demselben Material und denselben äh, Ausrüstungen und Umgebungen. Aber jetzt plötzlich, jeder Kristall wurde in Hydrat gewandelt. Fakt ist, sogar nach diesem Tag nirgendwo eine konnte eine Fabrik noch pure EDT-Kristalle herstellen. Sogar in EDT-Untersuchungslaboren, also äh, sogar in EDT-Versuchen, die Jahre zuvor gemacht wurden, haben sie niemals Hydrate hingekriegt. Aber nachdem es in der ersten Fabrik passiert ist, ist es plötzlich ausgebreitet. Es war man, wie, man wie sagst du das? Als, wären die Moleküle, als würden die Moleküle mit jemand an, miteinander kommunizieren. Informationen austauschen in einem Weg, den Menschen nicht mitbekommen. Dieses Phänomen verteilt sich auf die Welt, richtig? Ja, das ist genau das. Aber woher wusstest du das? Ich habe eine ähnliche Story gehört, wann? Im Kühltraum. Ja, im Kühlraum. June hat mich erzählt. Hm. Eis, das nicht in Raumtemperaturen schmilzt. Klingt das Familie? Ja, warte mal. Äh, ich kann mich was erinnern. Es war. Knows about Eis. Nein. Eis 9. Eis 9. Eis 9, Eis 9. Eis, Eis. Das ist es. Ich erinnere mich. Diese Frau, sie ist auf diesem Boot. Diese Frau? Alice. Was ist Alice? Komm schon. Die Frau, die. Nicht am Raumtemperatur schmilzt. Hä? Ja, die Mumie, ich meine. Äh, du weißt, die Titanic ist am 15. April 1912 gesunken. Ja, mehr als, über 15, mehr als 1500 Leute starben. Schlimmster Meeresunfall der Geschichte. Wie ist es damit? Hast du... Ähm, oh, hast du über das Boot gehört, das äh, gesinnt wurde, um die toten Körper zu bergen? Ja, ich glaube, das war die RMS Carpathia, richtig? Es waren Kreuzfahrtliner, genau wie die Titanic. Nein, das war das Schiff, das die Überlebenden über aufgenommen hat. Das Schiff, das die Toten aufgenommen hat, war die C.S. McKay Bennett. Die McKay Bennett tauchte am 17. April, zwei Tage nach dem Unfall auf. Es ging von Halifax aus, einem Hafen in Kanada, und hat 306 Körper gefunden. Der Atlantik, so weit nördlich, war richtig kalt. Ähm, es musste ja sein, weil das sind Eisberge und so ein Zeug. Wie auch immer. Die Körper, die da rausgezogen wurden, waren festgefroren. Das ist keine nette Story, aber was ist dann als nächstes passiert? Naja, die sagen, die McKay Bennett hat sie. hat mehr als nur die toten Körper gefunden. Dings drowned, carried Also, äh, da schwammen verschiedene Sachen im Wasser rum. Dinge, die die Toten mit sich getragen haben oder das rausgeschwommen wurde, dass das Schiff gesunken ist. Eines dieser Dinge war ein Sarg. Ein Sarg? Ja, ein Holzsarg. Die Handwerker, die das gemacht haben, mussten echt gute Skills haben. Es war nicht einfach ein Holzsack. Es war alles Holz. Keine Nägel, keine Verschraubungen, keine Spel Spalten in der Holz irgendwo, im Holz irgendwo. Das Ding war luftverdichtet. Die Crew wurde ziemlich interessiert daran, was da drin ist und hat sie aufgeöffnet. Die haben einen Meißel und Hammer geholt und... ...damit sie es überhaupt aufkriegen, so gut was hergestellt. Drinnen haben sie eine Frau gefunden ich würde sagen, ich sollte sagen, wir haben eine Leiche gefunden, also den toten Körper einer Frau. Ihr Haare war dick und schwarz und ihr, ihre Haut schön braun mit keinen Löchern oder so, oder mit Anzeichen der Kompostierung. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Seht ihr, sieht man die? Ja, da hinten rechts. Die sieht da ziemlich ähnlich. Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich muss mal, die haben nichts damit zu tun. Sieht einfach zufällig damit cool aus, weil es halt passt. Vielleicht einfach mal nicht. Wenn ich hier runtergehe. Unter der Trophäe, gerade oben rechts steht die neueste Trophäe. Chance of Loss is not zero. A chance of Loss is not zero. Und gerade unten in diesem Logo ist die Frau. Rechts ist eine, die ein bisschen aussieht wie Jun. Irgendwie so. Ich finde die ja mega parallel. Wer immer. Wir spielen weiter. Äh, die haben gesagt, die hat wunderschön ausgesehen, wie eine Göttin. Sie war natürlich tot, aber jeder, der sie angeschaut hat, sagte, sie sah aus, als würde sie nur schlafen. Ihr Skin war so, also ihre Haut war so lebendig. Sie sah aus, als würde sie jede Sekunde aufwachen. Hat sie aber nicht. Wie der Rest der Körper, die sie gefunden haben, war sie festgefroren. Irgendwann kam die McKay Binnie, hat die McKay Bennett aufgehört zu suchen und ist nach Halifax zurückgekehrt. Die 306 Körper wurden abgeladen und an, Sch an Küste gebracht. Wie auch immer. Äh, es war warm genug, so dass sie aufzutauen begann. Die sagen, der Geruch war übel, aber da war ein Körper, der nicht aufgetaut ist. Und das war das Mädchen dem Sarg. Das stimmt. Jeder dachte für sicher, dass sie bald aufschmelzen würde und zu verrotten wie die restlichen. Aber nach Wochen ist es immer noch nicht passiert. Ein Monat passierte und nochmal einer. Und es war Sommer und sie war immer noch festgefroren. Nach einer Weile sagten die Menschen, dass sie irgendwie ein Wunder wäre. Gerüchte startet, um es sich äh, im Umlauf zu bringen. Leute kommen nach Halifax von überall her. Nach einer Weile nannten die Leute sie All Eyes. Alice. Alice, hi. Das Buch haben wir gefunden am Anfang, im ersten Ending. Ich muss mal kurz was gucken. Ich habe gerade was gemerkt. Ah ne, ich, ich dachte am Anfang, ich könnte fast schon das Ende erreichen, aber... nee, ich habe da die falsche Tür. gehört. Okay, hab mich gehört. Natürlich haben diese Gerüchte nicht lange gehalten. Wieso nicht? Äh, naja, sie, sie ist weg und verschwunden. Einen Tag war sie da, am nächsten war sie nicht mehr da. Die sagen, immer, irgendjemand ist da reingeschlichen und hat den Körper gestohlen. Mit dem Körper weg, äh, verschwanden auch die Gerüchte ziemlich schnell. Nach einiger Zeit erinnert sich niemand mehr daran. Du findest vielleicht etwas über sie, wenn du alte äh, Zeitungen findest, aber das wäre es dann auch schon. Warte mal. Du hast gesagt, sie war auf diesem Schiff. Ja, habe ich. Alice muss hier irgendwo auf diesem Schiff sein. Wieso, wieso sagst du sowas? Weil ich weiß. Und was weißt du? Weil was Alice passiert ist, nachdem sie gestohlen wurde. Okay, sag's mir. Was ist Alice passiert? Äh, um diese Zeit wurde ging Gerüchte um, dass da ein spezieller Schwarzmarkt in New York lief. Alles Millionäre von überall vor der Welt. Ich habe gehört, dass Alice dafür Auktion Auktionen abging. Die Person, die die Auktion gewonnen hat, war Lord Darjeel Gordain. Darjeel Gordain. Gordain. Du hast ihn Namen schon mal gehört, oder? Lord Gordon. Hat er nicht die Gigantic gekauft, das titanic schwesterschiff Ja, genau, das ist er. Äh, aber er hat das bis dahin noch nicht gemacht. Was meinst du? Gordon hat Alice in oder 1912 gekauft. Dann, vier Jahre später, 1916, hat er die Gigantic gekauft. Und er hat Alice irgendwo in der Gigantic versteckt. Aber niemand weiß wo. Er starb 1931. Und anscheinend starb er... Und hat niemandem jemals gesagt, wo Alice versteckt ist. Wie auch immer. wäre mal was. Er hatte einen nahen Freund, der ihn gefragt hat, wo ist Alice. Und er sagte, Alice schläft in einer kleinen Kammer neben dem Wald des Wissens, in der Nähe des... unter dem Bauch der Gigantic. Was für Hölle ist, ist, das irgendein Rätsel? Deine, deine Vermutung ist genauso gut wie meine. Das ist es. Wie auch immer. Denk darüber, was du willst. Ich glaub's. Sie ist irgendwo auf der Gigantic versteckt. In anderen Worten, sie ist irgendwo auf diesem Schiff. Hm. Hey, was macht ihr zwei da drüben? Hört auf Zeitverschwendung, kommt her. Okay, okay, wir kommen schon. Cheers. Ja, wie auch immer, das ist die Geschichte. Vielleicht hilft sie irgendwann, Vergiss sie nicht. Hm, Alice, hm. Diese Mumie war... Ah, diese Mumie war keine normale Mumie. Das war ja der Storycheck, den wir gehabt haben im Frozen Room. Die sagen, dass sie gefroren war. Die Story sagt, dass es äh, von der Zeit von ihrer Entdeckung bis sie auf die Titanic war, obwohl sie durch die Wüste getragen wurde, ist sie nie geschmolzen. Dann war diese ägyptische Prinzessin, Priesterin, also Alice, äh, wurde das Wasser in ihrem Körper eis neun? Nein, das ist bescheuert. Das ist, nichts, das so, das ist keine Chance, dass irgendwas sowas existiert, du wer weiß. So, wir gehen jetzt aber zu der Dame da hinten. Susi heißt sie, glaube ich, die Dame, ne? Ich bin gar nicht sicher. Ja, Pipes, hey, ich weiß. Gehen wir durch die Pipes und hauen ab. Bescheuert, was für eine stimmt nicht mit dir? Jumpe, bist du flexibel wie ein Octopus oder so? Ja, Jumpe, du bist doof. So, meine Dame. Okay, wir haben alle sechs Teile, die wir brauchen. Also müssen diese für Lucy sein. Ja, sieht so aus. Okay, ich sage, wir klatschen Lucy wieder zusammen. Irgendwelche Einwände. Nein, okay, okay. Kombiniert! Und jetzt passt sich mit dem Gewicht nicht. Oh guck mal, da ist eine Nummer drauf. 51 Kilo. Was ist das? Das Gewicht? Ja, ja, wir haben einfach Körperteile hingelegt, also. Macht Sinn, dass da das Gewicht drauf steht Und was steht denn beim Dude davor? da vorne? Dürfen wir jetzt da endlich drauf gucken, was bei dem steht? Ich will nur, dass der ein Gewicht hat. Okay, dann müssen wir halt raten. Mit ihr. Hey! Nichts passiert. Komisch. Vielleicht ist das das falsche Gewicht. Gewicht? Ja, weißt du, da waren... Da sind doch Wagen auf der Seite von den Betten. Vielleicht müssen wir die auf eine bestimmte Nummer bringen. Wie wirst du denn das schaffen? Ich glaube, wir müssen die Körperteile rumwechseln mit Johns. Oh, probieren wir es mal. Okay, wir dürfen jetzt beide Puppen sehen, indem wir sie auswechseln. Aber wir können von den Körperteilen schon recht gut davon ausgehen, wer welche bekommt. Ah, ne, eben nicht, weil sie hat zwar die weiblichen Körper, aber das bringt jetzt hier nichts. Ändert sich die Handhaltung? Nee. Ich muss kurz wissen, wie schwer er ist. Keine Chance, ich glaube. Wenn ich weiß, wie schwer sie wären. Gut, aber eben, das muss ich jetzt kurz raus aus den Pfeils rausholen, weil er die Pfeils nicht aufmacht. Dazu, ich dachte, der macht das auf, verdammt. I make a photo von diesem Bildschirm, dann weiß ich das, das ist am einfachsten. Zack, so. Also, die Lucy bekommt, wir fangen jetzt einfach Körperteil für Körperteil an, weil die Dame kriegt die leichteren Körperteile meistens. Also wir gucken mal, ich fange unten links mit, nein ich wollte nicht back, Junpei, hör auf, nein, Mama, ich will keinen Hinweis, ich habe das alles übersprungen, sehr gut. Also, wir fangen an. Links unten das Bein. Sie kriegt das le leichtere Bein, das ist das. Hier rechts kriegt sie das, das leichtere Bein, das ist das. Auch von der Hüfte hat sie das leichtere. Und der Arm hat sie auch den leichteren. Und das Herz hat sie auch das leichtere. Okay, das sind ihre Standardparts in dem Fall. Und wir müssen jetzt ihren Körper auf 53,2 Kilogramm bringen. Das heißt, ich muss 1,2 Kilogramm hier rüber kriegen. Wenn ich jetzt meinen Plan anschaue, könnte ich theoretisch den Teil wechseln. Dann den Brustkorb und das linke Bein. Und da bin ich ein Kilo drunter noch. Ups. Bein und Arm. Genau. Hey Jumper, ich hab da was gehört. Es kam vom Job John's Operation to Rome. Wir sollen mal checken. Äh, von seinem Tisch meine ich natürlich. Okay. Das war jetzt nicht so schwer, wie ich dachte. Ich muss nur die Zahl haben. Äh, die Klappe auf der Seite ist offen. Hey, es ist aufgegangen. Oh, ich hab's verstanden. Es ging auf, weil jetzt das Gewicht von John gepasst hat. Ja, das Schlüssel drauf. Der Jupiter-Schlüssel. Ich wusste es Jupiter. Ich glaube, das ist jupiter symbol Okay, dann haben wir jetzt hier eine Escape-Room, dann auch mal Novels und dann kommen wir zurück. Und dann mache ich hier kurz die Story-Checks. Ich sehe gerade, wir sind schon mega lang da für euch. Also ich werde eh noch weiterspielen, aber ja. Das heißt, wir können hier endlich raus. Dann mache ich aber die Tür nächstes Mal auf. Ich bin jetzt die Folge, knapp eine Stunde. Äh, dieser Raum war jetzt echt cool. Ich muss sagen, der hat mir gefallen. Der, der hat auch ein bisschen heran, äh, anspruchsvollere Rätsel meiner Meinung nach gehabt. Das war nicht so offensichtlich, aber es war cool, wenn man danach dann hintergekommen ist. Es war ganz einfach eigentlich. Ich bin jetzt mal die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und danke. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist auch dann mit Zucker. Cheerio.